Ähm, hallo, ich bin der Markus von Spielen Ich bin jetzt hier beim Messestand von der HTMP10 und, ähm, und spreche mit dem Film ähm, im Hallo, Finn, was machen wir bei Hallo, ja, bei uns ist die Informatikabteilung in die Elektronikabteilung integriert. Wir werden bei uns programmieren in C, Java und auch Spiele in. D-Maker. <lacht> ja. äh, was gibt es noch für so Interessante zu unserer Abteilung? Das ist, wie wir es Kunden zerlegt bei uns, und wieder zusammengebaut, repariert. Das programmiert. Programmiert, ja. Das kann ja. Doch das ist wirklich noch was Okay, wie viel würde das kosten? Wie meinst du kosten? Die Ausbildung? Die ist bei uns gratis. Weil das eine öffentliche Schule. ist. Okay, braucht man irgendwelche Vorkenntnisse? Nein, nein man sollte halt positives Zeugnis natürlich haben. Das ist logisch von der Vorschule, aber sonst keine besonderen. Okay. Und wie schaut's aus bei euch mit Open Source? Ja, haben wir auch. Wir verwenden, fast ausschließlich nur Open Source Programme, damit wir zu Hause auch verwenden können. Zum so Beispiel wir arbeiten mit Open Office. Weil es kostenlos eben ist mit äh, C das auch eine Frühversion ist, Eagle etc. lauter Free äh, ja, Okay, Danke, auch